An meinem Beruf gefällt mir, dass es sehr vielfältig ist. Man kann an mich helfen, Motoren ausbauen, Getriebe ausbauen, Kupplung ersetzen, auch Glühbirnen ersetzen oder auch mit Kunden Fehler diagnostizieren, mit Geräusch. Oder auch Navigationssysteme einbauen, Soundanlage einbauen, das gehört alles dazu. Ja, Interesse für Auto braucht man auf jeden Fall für so einen Beruf. Autofahren, man muss viel auf und fahren, Probe Probefahrten. Und sicher gerade die Mechanik, wie funktioniert das Auto, weil sonst hast du eigentlich nicht so viel davon. Was wichtig ist, ist ein räumliches Verständnis natürlich. Gerade wenn man einen Motor sieht, oft sind Bilder dann aufgeschnitten, muss man halt wirklich verstehen, wie so etwas jetzt funktioniert. Bei uns bewerben sollte man sich, weil es sehr lustig ist. Es ist sehr vielfältig. Man hat Dieselmotoren, Benzinmotoren und Vollelektrofahrzeuge, wie auch Hybridfahrzeuge. Es wird einem geholfen, wenn man Hilfe braucht. Und das sind alle sehr sympathisch. Meine meiner Arbeit macht es mich stolz, wenn ich wirklich fertig geworden bin und ich auf die Probefahrt und ich merke, es läuft wirklich alles perfekt. Ich weiß, ähm, es funktioniert alles und wenn der Hund dann sicher fahren kann, das, das ist eigentlich das Wichtigste und das macht mich dann auch stolz.